Da unten? die ist unter Holy Lord. Was? Hi oh, Alter! Oh. He hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Barbaren 2. Hey, hey, hey! <lachtasi> Servus, und direkt drauf? Ja, passt Please wait, Connection, irgendwas. Ich bin schon. Frottelt! Es ist frottelt bei mir ein bisschen. Jetzt geht's. Nice. I'm so free, ich bin da. Ich hab nie Schutzzeit. Du Gott, Banda ist drauf. Hey, da ist schon wieder. Redstone! Aber keine Dias, natürlich. Wer hat das anders erwartet? Schon. Oh, da bin ich Lava. Lava? Ich glaube, ich habe gerade. gehört. Ich schaue mal, ob ich's anfind. ich es anfinde. Aber nicht, dass ich es anfinde. Außerdem, Lava sind immer die. Jetzt. Nee, Lava? Lava habe ich schon immer die Bist du mehr Lava? <lacht> Nein, glaube ich <hab's> nicht. Nein, glaube glaubst nicht. Gut, dass du es nur glaubst. <lacht> Ey, finde ich find doch nicht an. Vielleicht habe ich noch nur vorher Ach, Katzel schwach. Jetzt wurde das gerade Harry Barry Cairn Earl sagen, gell? <lacht> <lacht> <lacht> hey, ich verstehe es so, wenn man nicht ganz wer das gebraucht, ohne sie in Play zu vorkommen. Paschen <lacht> so. Und wer brennt Cairn Earl an? Paschen. Ich habe schon wieder Redstone Philipp, also ich wäre King in Redstone-Frauen. Was du noch mit King in Dias Der King in Dias? Also einmal mit ich den Steve in, ich glaube es war Duro 3, zack wie man das Diaz farmt, oder? Da hat er einen einzigen Spot auch gefunden, <lacht> er hat sich nur aufgeregt. <lacht> ähm. Warum findest du keine Diaz und du alles? Das war ganz witzig. Hi, ich vergiss immer welches Duro was war. Das einzige was ich weiß, ist das Bruckner, habe ich mit dem Cookie gemacht, das war Und. Das eine, was mit dir gemacht hat, das war easy, war auch easy? Ja, haben wir quasi gewonnen. Aber der Server ist nicht mehr gegangen, die Map. Und dann hat es aufgehört. Aber wir waren eigentlich best equipped, vor allem weil wir dann noch ein Team Chest angefunden haben. Von ihm. Ja, ich bin ja. in der Höhe da hinten. Hast du was angefunden? Geil. Das ist Lava. Nein! No. <lacht> das ist Dias. Und Dias. Alter, oh, Mr. Lava, Lava. Alter, oh, Lava und Dias ist glaube ich bessere Entscheidung im Leben als. Redstone Dias. Mm. Jo. Wenn ich nicht, so ich jetzt schon einen Titel für die Folge. Mr. Lava Lava. Lava Lava. Nimmst du eigentlich Redstone wegen die Levels mit oder gehen wir dann nicht? Nein. Brauchen wow, noch Tränke, mein Freund. Wer braucht Tränke? Wir machen uns einfach gut einfach. Und nicht wundern, dass ich immer da umschaue. Du, du sitzt einfach da unten. Diers da. <lacht> La und Lava. Oh, du hast eigentlich. Holy... Alter, oh crap, was? Oh, Alter! Stirbt noch. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Gott. Ja, oh, das geht's auch. <lacht> Hallo, Lava. Hallo. Hallo! Alter, also, was ist das für dir, Spotter? Das ist ja sehr schön. War es nur vier? Hm. Hey, das war nicht der riesigste Spot, der war mit. Außer, also, stick doch irgendwann, Nein. Ähm, um, mit 5 Dias. Es waren nur 5 Dias. <lacht> ich spiele zu viel Speed-UAC, ich glaube, da droppe ich 2. Ähm, um, angeblich sollte ich man, mein, wenn man Dias angefunden hat, wegrennen. Wie so kreischendes Mädchen? Weil dann findet man lange keine Dias mehr. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Man könnte das mal mit X-Ray ausprobieren, ob so eine stimmt. Tja. Alter, wie ist schön blau, das ist. Das Laub ist bei mir. Okay. Geil. Die Umrandung von den ganzen Blöcken, die habe ich sogar mit, da habe ich sogar mit Adobe Photoshop gearbeitet, bis du nachher selber gemacht. Oh, oh. Holy moly. Sonst arbeite ich mir ja noch, nur mit ah, Wasser mit Kind. Ähm. Um, Wasser. Ey, jo. Ich finde da glaube ich nicht mehr her. Und? Aber, Schauen wir die Höhle durch, oder? Das ist keine schlechte Idee, oder du glaubst du wollen wir in der Höhle schon, das ich kann schon sein. Den meisten. Doch, da waren wir schon. Ich warst, ich nicht was gehen. Das glaube ich auch nicht mehr, ne? Jeder sagt, so, ey, warum ritt Ey, warum ist denn da oben noch gut? Jeder wahrscheinlich so, warum ist denn der die ganze Zeit rotten Flash? Damit, Damit es weg wieder, Damit es weg ist. Das geht nicht weg. Das geht weg. Ey ja das... Irgendwie... Oh, auch. Dias, Dias, Noch ein Dearspot! Noch ein Dearspot? Ja, geil! Eins, 1, 2, 2, 2 3, 2. Ich hab das Tier ja, ah, gut eingesammelt. Ja, das ist nicht So viel hier. Wenn nicht, haben wir zwar weniger gut. Ähm... <kling> Meinst du, ist den Zuckerrohr schon gewachsen? Ich glaube nicht. Schau ich nicht. Ich 28 Gold, haben wir eigentlich zu viel Gold oder zu viel Äpfel? Ich glaube jetzt, haben wir zu viel Gold. Okay. Oh, zu knapp. Ich habe schon wieder 16 Level, ich muss auf jeden Fall. Und 13. Ich muss auf jeden Fall, müssen wir unser dia enchanten gehen genau. Und es wäre echt gut, wenn jetzt Zuckerrohr wachsen würde. Mhm. Machen wir Schwert oder? Guck mal, wo Schwert haben wir ja schon. Ja, aber... Ähm, weißt du, ey, man kann ja Schaden nur mit. Wir machen auf jeden Fall... Einer von uns macht nur Iron Schwert, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich ja. glaube, so die dir ist 500 an. Und Iron Schwert ist echt nicht so schlechter. Aber wenn man 2 gegen 2 machen muss, braucht man für beide. Für beide gutes gekippt. Okay. Mhm. Ich glaube Eier Gold lässt man nicht, glaube ich. Oh. <lacht> da ist der draußen. das schon wieder draußen. Sogar lustig mit den Falten. <lacht> ja, wir müssten unsere. Was hast du? Eben Mr. Lava <lacht> Lava. Also hier haben wir <lacht> Aber wenn das Ich glaube, ich habe ihn auch Warum ist da immer so viel Wasser bei so, ja. Ich finde das mehr Zugang, glaube ich. Im Zug habe ich Zugang bekommen. Echt? Ja. Das ist uns das Zugang schon geholfen? Hm? Mal gucken. Mal gucken, die Jungs sind, verloren, wir oh. in dem Wasser gehen. Oh, Kann ich so bei? Geil. Ey, ich weiß mehr, wie es zurückgeht Philipp. Sehr gut. Sehr gut. Ach, hat er das an mich? Bitte nehmen wir jetzt den Diaz, bitte nehmen wir jetzt den Dias. bitte nehmen wir jetzt den Diaz. Arme in meinem Leben. Na, es ist schon öfter so gewesen. Mittlerweile. Machen wir hier. Nein! Braucht das nicht mehr? So, wieder. Zeit, ne? okay. wir mal nicht. Ich hab' wo immer oder Hier kann Die mir Rüstung, okay? Die Rüstung? Oder die Schwerter? Schwer. Rüstung. schlimmste Fall. Hey, das geht echt nicht, da muss ich es selber ausprobieren. Ich habe auch gar keinen Flint bei der Sache. Hey, ich werde zurück angefunden. gefunden. Nett. Komisch. Komisch. Komik. Ich habe letztens wirklich einen angefunden, die Deutschen. Oder irgendeine Deutschen. Nichts gegen die Deutschen. Die können komisch nicht sagen. Sagen wir mal Comic. Das hat mir zwar ein Freund erzählt, aber es ist mir aufgefallen, ja. Ich habe jetzt viel mit Deutschen zu tun in dem Bauer. Und da ist mir das direkt aufgefallen. Feli, wir finden nur Rats und Das ist Wahnsinn. Mhm. Um, ich, wie viel Level hast du? Sonst kann ich verzaubern. Ich, bin, ja. ich habe auch genug Level. Like. Ich genug Level. Also oh, ich bin nicht genug mhm. Ich Ich Ich Ich das ganze gut, da. Okay. Danke die Machen das wir ja, machen, aber das ist schon neu. Das ist ganz. Das ganze gut, Ja, mit Ding haben wir noch eigentlich schon reingeschmissen. Alter, viel zu viel Eis, ne, Philipp? Nee. oder Alter. Ähm, um, hast du noch um, Dias für mich? 2 Euro. Ein oder? Ah, das wollte ich da nicht. Oder was hast yeah. du da so für Loch gemacht? <lacht> Mit meinen Items. Am um, 7, was macht man sie am besten aus die Dias? Ah, ich wollte durch Schuhe, äh, Hose war Brauchst du mal coole Hose? Ich ja, hab die Hose. Okay. Ich mache jetzt den restlichen Zug mal... Das ist jetzt mal an Fuhlgas, oder? Oder Philipp? Just no, tut irgendwie. Nein, das setzt mich nicht an. Hinter dir ist der Creeper. Ja, das machen wir zu Okay. Das ist eine schlaue Idee eigentlich. Hast du noch A. Danke. Jetzt habe ich drei. Hast du noch A Zuckerwort? Ah man A der Erde. Brauchst du noch Bücher? Ja. Ja. ja, ich kann dir zwei Bücher anbieten. Ich habe noch ein Brot 1 Buch, was ich zurzeit nicht verwende. Brot 1 Buch ich noch Aber eine Sache. Gut. Der hat sich ein Name geändert, hat er zu kleine Probleme gell? Ich habe mir einfach hinzugefügt. Jetzt sind drei im SEM-Team. Nicht wundern. Ist nun vorbei? Das hat nicht ich gemacht. Was ist vorbei? Hä, hey, warum ist bei ihm kein Team eintragen? Ich hab ihn zu einem Team hinzugefügt. Ah, Philipp, hast du noch? Oh, du hast zwei dort. So, das, ist das kannst du eigentlich Nur ja, Eisen. nur power und den Buch ganze und? Was soll ich denn noch machen, wenn die letzten zwei Minuten viel wegrenne? Mhm. ich, ich mich. Oh, okay, äh, ich Eisen. Eisen? Es gibt ein ganzes Stack, das ist wichtig. So Hast du noch Bücherlage. Ja, Ah, wir können, wir können mal Eisenschwert bezahlen für Anfangs ja. Gut, magst du mit der Dia-Schwert gehen? Na, <lacht> Nein, doch nicht, weil so muss ich zu viel Levels zahlen, glaube ich. Weil beide gebrochen sind. Oder? Dann ist es benutzt. Mm -hmm. <lacht> hast, hast du schon. Hast du schon ihn benutzt? <lacht> Nein, warst schon. Warst schon, was schon. Wir brauchen noch mehr Dias Irgendwie immer zeitweise geht immer auch so viel weiter Wenn man Dias findet und dann wieder mal 10 Minuten lang nichts <lacht> brauchen noch mehr Gaps, Philipp Mhm Mehr Redder Äpfel Alter, also, wir haben hier uns das schon überall entlang gebaut Wir wollen uns das da überhaupt noch Dias anfindet. Eine Minute haben wir nur noch was? Es war gerade so unerwartet, dass ich halt noch Dias anfinde. Was? Was? <lacht> hm. Was? Hm, okay, 6 Dias. Ich komme wieder, Philipp. Mhm. Na, aber langsam sollten wir von unserer Höhle gehen. Ich glaube, in, um in unserem Umkreis schon alles abbaut, da kann ich nicht mehr reden, wenn ich Dias anfinde. Mhm. <lacht> Aber also, nein, mach mach meine Schuhe, gell? Weil dann kann ich nachher dir Schwert craften. Ich craft nur dir Schwert. Weil dann kann ich mir jetzt 2 machen. Bücher hast du kannst mehr, gell? Zwei. So. Hast du kannst du mir eins geben? Ja, ich hab's drauf, du bist gescheit. Nett? Hast du Sparen? Hast du Schabrote ans Buch? Ja. Ja. Das brauch ich selber ganz sorry. 4 uh, Sekunden. Ich habe glaube ich aber alles eingesammelt. <lacht> ich <lacht> habe ja, passt. Danke fürs Zuschauen. Wenn ja, es dir gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.